Inmitten der malerischen Landschaft bei Doljenske Toplice lebt Retzka Anusch mit ihrem Mann. Die sehbehinderte Künstlerin schuf das Plakatmotiv für den Weltgebetstag. Ich genieße es, mit dem Tandem zu fahren. Dabei fühle ich mich, als ob ich sehen könnte. Es ist so schön, dass ich das schaffe und dass ich auf diese Weise mobil sein kann. Heute kann ich ganz gut sehen. Ich sehe den blauen Himmel, die grünen Bäume. Auf dem Tandem ist die Kommunikation sehr gut. Ich sitze vor ihm, erzählt mir von der Umgebung und obwohl ich das alles nicht sehen kann, nehme ich es trotzdem über die Ohren wahr. <lacht> Mit meiner Malerei halte ich Erinnerungen an vergangene Ereignisse fest. Und ich möchte das Schöne bewahren, damit das, was wir erlebt haben, nicht in Vergessenheit gerät. Durch meine Sehbehinderung haben sich die Themen teilweise verändert, weil ich nicht mehr draußen die Natur, die Landschaft, die Architektur malen kann. Ich male jetzt mehr Figuren, weil ich da leichter aus der Erinnerung schöpfen kann, aus der Jugendzeit. Ich male jetzt eher Menschen, Sitten, slowenische Folklore-Motive aus meiner Erinnerung. Ähm dieses Bild zeigt eine fronleichnams so wie sie letztens im Mai wieder war. In Slowenien wird die Monstranz draußen über die Felder getragen und die Mädchen streuen Blumen aus. Vor zwei Jahren hatte ich eine eigene Ausstellung in der Galerie der Kirchenzeitschrift Familie in Ljubljana und damals war die Reaktion auf meine Arbeiten ganz gut. Und dann kam auch ein Fernsehteam für eine Religionssendung hierher. Später hat mich die Leiterin der Sendung angeregt, doch für den Weltgebetstag ein Plakat zu malen. Ich habe mich gefreut und war überrascht und es war mir zuerst gar nicht ganz klar, was das bedeutet und was der Weltgebetstag überhaupt ist, dass mein Bild sozusagen auf diese Weise in der ganzen Welt herumkommen wird. Zuerst wollte ich mit meinem Bild Slowenien vorstellen. Ganz oben sind Frauen in Trachten. Hier sind sowohl Weißkreinerinnen als auch Oberkreinerinnen mit weißer Kopfbedeckung. Sie sind in Bewegung. Also weil der Weltgebetstag ja eine Frauenbewegung ist, habe ich die Frauen eben in Bewegung dargestellt. Sie beten, sie unterhalten sich, sie tanzen und so weiter. Auf dem Tisch dort sieht man Speisen, das traditionelle slowenische Gebäck Potica, dann natürlich die Weintrauben, aus dem guter slowenischer Wein hergestellt wird und als Geschenk für Kinder und Gäste, beziehungsweise für denjenigen, den man lieb hat, geben wir ein Lebkuchenherz. Wir ali alle Pisanice, alle Ornamente. Auf das Tischtuch habe ich Ornamente der Weißkreiner Ostereier gemalt, die nach Weißkreiner Art in den Stoff eingewebt sind. Ja. Unterhalb des Tisches, teilweise auch unter dem Tisch, sind Menschen vom Rande der Gesellschaft. Ich habe eine Flüchtlingsfrau oder auch eine Obdachlose gemalt. Dann, natürlich auch von mir selbst ausgehend, ein blindes Mädchen, das in Bewegung ist. einen behinderten Jungen und ein spastisches Mädchen. Und ich wollte diese Menschen so malen, dass sie die Einladung zum Gastmahl gehört haben. Darum sind sie alle in Bewegung. In vse som hotela naslika da oni so slišali povabilo na to gostijo in so v gibanju. Slikam ich male aus dem Herzen heraus mit Herz, Kopf und Hand. Dafür braucht man eigentlich gar keine Augen.